Guten Morgen, liebe Zuseher und Zuseherinnen! Wie viele von euch vielleicht wissen, haben wir beide früher Videos auf Englisch gemacht. Da wir jetzt auf Deutsch gewechselt sind, und wir ehrlich gesagt keine Ahnung haben vom deutschen YouTube-Markt, haben wir gedacht, wir holen das jetzt nach. Aus diesem Grund haben wir uns auf der Plattform Social Blade die bekanntesten, beliebtesten und erfolgreichsten deutschen YouTube-Kanäle angesehen, werden uns deren Videos jetzt einmal näher führen und da analysieren, was wir besser machen können, wie wir mehr Zuschauer erreichen können und was in YouTube Deutschland überhaupt gut ankommt. Also halli, Hallo, Bibi! Servus, Case Freak. Servus, Leute. Und Hallo, Simon. Hallo. Und viel Spaß bei B-Roll äh, erobert den deutschen YouTube, erforscht den deutschen YouTube-Markt. Willkommen zu B-Roll Forscht. Na ja gut, starten wir. Okay, dann nehmen wir eine der obersten YouTuber, würde ich sagen. Bibi's Beauty Palace. So Leute, Notizen bereit? Emojis, Emojis, viel mehr Emojis. Viel mehr Emojis. Emojis. Zensur. Zensur Nein. anscheinend. Ich, ich bin nicht so schnell. Ich Zensur kommt wirklich oft vor, das brauchen wir anscheinend. Also dann, aha, Brustvergrößerung. Zensiert ist es wirklich eine Brustvergrößerung, das wir eigentlich anwenden. Perfekt. mir gut. Franks schreibe ich auch gleich auf. Schreibe auf. Dann ähm, schauen wir uns mal an, was die gute Bibi zu, zu bieten hat. hat. Ähm, nehmen wir... Ja. Brust oh, zu größer. 10 Kilo weniger durch diesen Gürtel. Nein, ich mach die Brust zu größer. In der Thumbnail hat funktioniert. Das ist gut. Dann schauen wir uns die Brust. Sehe ich wirklich eine Bibi-Brust? Für <lacht> euch ist das jetzt der Anfang, weil ich diese Zähne an den Anfang schneiden werde. Und wie und wo? Gerade oder was? So im Plakat mit einer Frau mit fetten Kennt ich doch. Jetzt doch mal. Ähm... Um, Kanal Nummer 2. <lacht> Crime. Gut. Um, was fällt uns mal auf? Was... Was, was ja, Grelle Farben. Zehn Dinge. Zehn Dinge. Zehn Dinge. Versus, versus, versus... 15 Arten... Feile am Arsch. Feile... Moment. Moment. Feile, Feile am Arsch. Zahlen. Deutsche versus Ausländer. Oh Gott. Normale Menschen versus ich. Oh Gott. Ja, schauen wir mal, Deutsche um, versus Ausländer. Versus. Oder? Ausländer. Nein, die war das Mann. Nein, der hat kein Verrückt gemacht. Der hat Augenröhren gemacht, gezuppt. Oh Gott. Oh, Dankeschön. Du bist ein guter Junge. Warte, was? Die verpasst. Oh Gott. Wow. Dankeschön. Das ist cool. Ich liebe, ich liebe Zooms. Was ich ja, gut. Ja. Schnelle Cut versus Rot, Teile, ah, Zahlen. Es wird Zeit für den nächsten ja, gönnen wir uns mal Simon das Mir ist aufgefallen, er hat gleich einmal auf die ersten, auf den ersten Blick hat er gleich zwei Betrogen-Videos. Gut, Max, du betrügen mich? Max, bin zu Hause! Hä? Trüge dich! Dann schauen wir uns mal ein Video an. Hm. Der Kackwurst-Prank. Das klingt doch mal nach einer guten Unterhaltung. Du hast das Video von gestern nicht gesehen? Ja, dann erstmal hier unten in der Videobeschreibung raufklicken, ne? Habt ihr schon unseren Deutschrap-Prank gesehen? Nein? Also <lacht> bitte den Deutschrap-Prank jetzt hier unten in der Videobeschreibung anklicken und genießen. Schreibt mir die Kommentare, die lustigsten... D Mehr Kommentare, ihr müsst ja kommentieren. Kann dieses Video 20 Kommentare erreichen? Schreibt doch runter. Scheiße, ihr seid blöd. Scheiße, mehr Kackwurst-Pranks auf eurem Channel. Mir egal. Und. <lacht> sieht auf jeden Fall realistisch aus. Dreimal Tesas im Waschbecken gehalten. So sieht Scheiße aus. Mehr elektronische Musik, Maxi. Mehr elektronische Musik. Ich bin schon am Schreiben. Open it. Isma Dudu. Isma Dagi Bee. Sie küssen alle so viel, wir müssen mehr küssen. Das ist mein Kacki! Wir brauchen eindeutig. OMG! OMG! OMG! Ich um, möchte ein OMG-Video sehen. Ja, nein, ich möchte eindeutig, hä, über das hat man früher gelacht sehen. Hallo und ganz willkommen Video von mir. Kurze Info für euch über YouTube. YouTube-Videos über 10 Minuten werden von YouTube bevorzugt promoted, da man mehrere Werbungen schalten kann. Ich denke, sehr, sehr viele da draußen werden so geblendet von dieser. Oh, man muss schlank sein. Man muss schon, schon. Dieses Aber Video heißt, Video über geht. das hat man früher ge <lacht> Felix von der Laden, LeFloid, dann schauen wir uns an. Ich wäre dafür, dass wir mittlerweile die Augen zumachen und einfach auf irgendwas draufklicken. Okay, dann sag einfach stopp! Stop. Felix von der Lam. Du bist tatsächlich wieder auf demselben Kanal, auf dem du vorher gerade draufgeklickt hast. 16 Minuten, 9 Minuten, 15 Minuten, 9 Minuten, 10 Minuten, 10, Minuten, 10, 10 was ich meine? Ja, das wird doch lieber. Happiness is only real when shared. Also scherzt auf dieses Video. Ich ziehe mich aus für Klicks, kein Clickbait. Wo, wo, wo, wo? Wenn ihr dieses Video angeklickt habt, um meine Möpse zu sehen, dann muss ich euch leider enttäuschen. Ihn kenne ich schon von früher, das Einzige, den ich. Und den Simon Dessy habe ich auch früher schon gekannt. Aber ihm, da merkt man wirklich, dass ein Team mit viel Ahnung dahinter steckt. Fragen? Fragen, Fragen. Parodien. Na gut, dann schauen wir uns mal die Justin Bieber Let Me Love You. Parodieren, ja mit Justin Bieber Konzert was letzten März. Aber nur zum... Wer? Melina? Es geht um die Person, der... Um, um den Kanal, den wir da vorgesehen haben. Nein. Gut, ich habe Bock auf Sami Slimani. Oder auch nicht. <lacht> Paola Maria. Oh, ich kann keine Emojis mehr sehen. Und dafür habe ich mir den besten Sneaker-Junkie auf ganz YouTube geholt. Und sie wird uns einiges dazu erzählen. Also super gespannt, ich, ich würde sagen, ich laske. Hey, Max ist der beste Sneaker. Hat? Auf YouTube, okay? Ich glaube, sie ist chunky gesagt. Chunky, Sneaker Chunky. Paola, ich bitte. Kollab ich kollaboriere mit uns. Ja. Nein, Lauren Coco X. Oh, das ist was für uns. Das da kann Eindeutig. ich. Ich bin interessiert. Warum man nie mit seinem ersten Freund duschen sollte? Warum? Und da ging es auch um sehr peinliche und Der Link zur Verlosung ist unter in der Infobox. Ihr müsst mir einfach nur eure peinlichste Geschichte an mädchenfels.web.de schicken. Und mein Freund sucht die Geschichten dann aus und ich lese sie jetzt gleich zum allerersten Mal. Was passiert hier? Anscheinend kommt Schminke gut an. Achso, so, ja. Der Niki zeigt euch jetzt, wie man irgendeine so Überdeckungscreme aufträgt. Ja, richtig. Man macht sich einen Streifen ins Gesicht okay, Leute. und verteilt ihn dann Ich habe jetzt hier schon einen Streifen im Gesicht und den verteilt er dann. Julia X. Damit der Niki vielleicht heute noch sein Brust wie bekommt, das ihm versprochen wurde. Jetzt <lacht> keine Brüste mehr auf YouTube oder was? Oh Gott. Versus. Ähm, der Niki kommt noch aus einer anderen Seite von YouTube als es noch... Anscheinend Brüste auf YouTube. Gab es jemals sowas? Gab es eigentlich jemals nicht diese community fi Konnte man jemals auf YouTube hochladen, was man wollte? Ich gebe euch einen Link in der Beschreibung. Krass, wir müssen einfach das Wort krass benutzen. Krasse! Krasse 25 krasse Last Minute, Halloween kostüme Halloween war doch nicht vor drei Monaten. Nein. <lacht> Danke. Dann würde ich sagen, wir sehen uns an. Mein Freund kauft 20 crazy Dinge und ich teste sie. Die habe ich nicht selber gehabt. Die Idee zu diesem Video haben wir übrigens nicht uns selbst ausgedacht. Die haben wir geklaut. Wir sind nicht originell, okay? Bitte abonnieren. Mit der ich es gesehen habe. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, oder? Würde ich auch sagen. Hier. Hier. So. Ja, ja. <lacht> und das kommt auch gut an. Das ist das, das ist das und bunte Fehlerbildschirm. Ich glaube, es kommt auch gut an, mit jemandem zu reden, der nicht in der Kamera sichtbar ist. Habe ich recht? Jetzt sagt <lacht> ich, es endlich So, letztes, letzter Kanal. Love, Peace and Lipstick. Mir fällt gut. als erstes auf, dass sie nicht blond ist. Ich werde jetzt einfach blind auf ein Video zeigen und du machst das an, okay? Echt. Und das konnte man schlecht vorfilmen, deswegen kommt es heute einen Tag... Nachdem das Anscheinend recht gut ankommt... haben wir jetzt auch eine Kerze mit. Ja perfekt. Ja, das, das, ist das, ist ganz, das macht das Ganze gleich cozy, ja. Das ist, das ist, das ist ja, wunderschön. Okay, los. Also, haltet euch fest, die Palette ist wirklich heftig. <lacht> ja, die sieht so aus. Also, falls ihr die gewinnen wollt, dann schaut auf jeden Fall. Na gut, das war unser Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns auch in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, macht den Daumen blau! Und wir hoffen, ihr habt uns auf Facebook geliked, auf Instagram gefolgt, auf Twitter nicht hier auf Snapchat gefolgt. Ähm, ich hoffe, ihr habt uns abonniert, damit ihr kein Video mehr verpassen könnt. Seht euch auch bitte das nächste Video an, das wir wieder hochladen werden. Und ich hoffe, ihr habt euch auch schon das alte Video angesehen. <lacht> Teilt dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe, ihr konntet ein paar nützliche Tipps mitnehmen, wie man ein erfolgreicher deutscher YouTuber wird. Tschüss! Tschüss.